Ich beschäftige mich mit OER aus zwei Gründen. Ein Grund ist sicherlich dienstlicher Natur. Mein, mein Job verlangt es, dass ich mich damit auseinandersetze. Das Zweite ist aber natürlich auch eine, eine gewisse äh, persönliche Motivation, die dahinter steckt, dass ich glaube, ähm, dass mit Hilfe von OER ein erweitertes Bewusstsein für Urheberrecht geschaffen werden kann. Und das Zweite ist, dass durch die äh, Bewegung OER Material auffindbar gemacht werden kann, was aktuell im Netz vorhanden ist, aber den wenigsten bekannt ist. Das heißt, dass man hier die Möglichkeit schafft, Unterricht, Unterrichtsvorbereitungen von Lehrerinnen und Lehrern zu unterstützen und damit auch ein bisschen zur Qualitätsentwicklung von Schule beizutragen. Das ist ähm, vor allen Dingen dann auch so die persönliche Motivation, die dahinter steckt, diese Bewegung auch mit zu unterstützen.